Wenn du möchtest, kannst du die Sprache der Website auf Deutsch umstellen. Hier ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Inhalte der Website auf Deutsch übersetzt wurden. Daher arbeite ich nun mit der englischen Version der Website weiter. Klicke auf den Menüpunkt Let's Code. Juhu, endlich geht's los! Um ein Programm für den Microbit zu schreiben, wird eine spezielle Software benötigt. Man sagt dazu auch Editor oder Entwicklungsumgebung. Auf dieser Seite gibt es mehrere Editoren zur Auswahl. Gleich am Beginn dieser Seite wird der Microsoft Mac Code Editor gelistet. Um die Entwicklungsumgebung zu öffnen, musst du auf den schwarzen Button klicken. Ein Computerprogramm besteht aus bestimmten Befehlen, vergleichbar mit den Wörtern einer Sprache. Diese sind von Programmiersprache zu Programmiersprache verschieden.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 Sofern nichts anderes eingestellt wurde, kannst du die Datei mit der Dateiendung in deinem Download-Ordner finden. Mit Klick auf Fertig, kommst du wieder zur Programmierumgebung zurück. Hey, was hast du denn schönes für mich programmiert? Ah, eine Textausgabe. Um dein fertiges Programm übertragen zu können, musst du mich zuerst mittels USB-Kabel an deinen Computer anschließen. Nun musst du in den Download-Ordner wechseln und die Hex-Datei mit gedrückter linker Maustaste auf mich ziehen. Du findest mich hier im linken Navigationsbereich. Solltest du mich hier nicht sehen können, dann trenne das USB-Kabel nochmals vom Computer und stecke es erneut an. Du kannst die Datei auch mit den Befehlen Kopieren und Einfügen auf mich überspielen.